Mein Name ist Polizeioberhauptkommissar Neitzab Parindo. Die nun folgenden Tondokumente wurden uns ungefragt zugespielt. Wir veröffentlichen sie jetzt hier als Rohmaterial für Sie, um der Nachfeld der Zeuge dieses audiellen Verbrechens zu werden. Keine der nun hier getätigten Aussagen sowie Personen stehen im Kontakt zum Matoga-Polizeirevier oder haben irgendetwas mit realen oder existierenden Personen zu tun 3. Januar 20.15 Uhr WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen Hallo Steffen, erinnerst du dich noch, äh, als du in der letzten Episode, noch im alten Jahr 2015 frohes Neues nebenbei erwähnt hattest, dass du eine Idee hast für eine Art äh, eine Folge zu machen äh, der 13. Etage, ja, unserem Lieblingspodcast. Herzlich willkommen, Leute, die jetzt zuhört. Denn Steffen hatte vor langer Zeit mal eine tolle Idee, die hieß: Warum machen wir nicht eine Konversation in einem beliebten Messenger-Tool, Messenger dass sich auf Snapchat reimt. <lacht> passt das? Dann reinst du es eben auf Madzack. Das passt auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, lieber Steffen. Das hier ist jetzt äh, der Anfang des äh, der neuesten Folge, der ersten Folge von der Etage 13 2016. Wie hast du denn äh, das neue Jahr, äh, wie hast du das denn verbracht? Was hast du getan? Hast du dich im Raclette äh, ersoffen? Hast du kleine Fleischstücke oben bratend, auf ein Gerät draufgeschmissen und ein voll gemacht mit leckerem Kram und viel zu viele Fanchen gegessen und dementsprechend später Darmblähung bekommen? Na? Ja, war's so? Ja, ähm, und ich glaube, wir haben auch eine Vielzahl an Themen, Stefan, die wir jetzt in dieser Episode besprechen müssen und ähm, das, das hat jetzt auch einen kleinen, sagen wir so, therapeutischen Ansatz, denn wie du weißt, haben wir in unserer Paartherapie rausgefunden, dass wir uns viel zu oft ins Wort fallen. Ja, Stefan, hör auf, mir jetzt ins Wort zu fallen. <lacht> und... Ähm, dass äh, der eine den anderen sich ausreden lässt und hiermit haben wir jetzt die ultimative Chance, den anderen ausreden zu lassen. Ist das nicht toll? Ist das nicht prima? Du kannst jetzt also im Endeffekt, wenn du mir antwortest, erstmal einen halbstündigen Monolog über Goofy äh, machen. Sei aber gewarnt, diese Episode werde ich schneiden, wenn wir es hinkriegen sollten, diese ganzen Audiosachen zusammenzutackern. Also, wie war dein 2016 und hast du... Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ich äh, habe ähm, mir selber äh, das Motto gegeben, Geld rauf, Gewicht runter. Und war jetzt schon zweimal im Fitnessstudio und das heißt, mein Jahrespensum ist damit auch erfüllt am 4. Januar. Ich mummel äh, mich gerade hier schön im Bett ein und hab gedacht, so in privater Atmosphäre mit dir zu sprechen, das geht nur, wenn ich in der Horizontalen bin, wie du weißt. Steffen, melde dich doch mal. Und wie war dein 2016 jahresreinrutschen ne? Ich freue mich auf deine Antwort, der Basti. Ja, der Basti überrumpelt mich auch ganz gern, aber gut, den hast du gut, <lacht> weil ich habe dich auch schon mal überrumpelt. Ähm, wie bin ich in 2016 reingerutscht? Also auch von mir erstmal noch ein frohes Neues. Ähm, ja, 2016 ist bei uns eigentlich so ein ganz äh, entspannender Abend, ein kleinerer Runde, in dem wir normalerweise Spiele spielen. Aber irgendwie hat man dazu keine Lust dieses Jahr und haben stattdessen die komplette erste Staffel, oder naja gut, fast die komplette erste Staffel von Lillyhammer geguckt. Eine Netflix-Serie. <lacht> und da ist ja auch schon wieder unser Lieblings-Fernsehsender. Äh, und ähm, ja, das war so unser Start in das Jahr 2016. Ja, dann habe ich auf der Straße noch ein Feuer löschen müssen, weil irgendwelche Nachbarn meinten, sie könnten halt ihre lustigen Feuerwerksraketen aneinander stellen und das gab dann halt eine schöne Stichflamme und das hat da so ein bisschen vor sich hingeputzelt. Und ähm, ja gut, ich wollte dann auch nicht unbedingt die Polizei oder äh, vielmehr die Feuerwehr rufen, sondern ähm, habe dann gesagt, ich lösche es jetzt einfach selbst, äh, Ja, habe dann drei Wassereimer drüber geschüttet und da war auch gut. Aber so eine Nachtaktion, so kurz nach eins, ist halt dann auch nochmal ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Äh, ja, auf was reimt sich eigentlich WhatsApp? Ich habe jetzt auch gerade die ganze Zeit überlegt, als du ähm, damit angefangen hast. WhatsApp, lach mich schlapp, keine Ahnung. Ich, mir fällt auch gerade nichts Sinnvolles ein. Ähm, deswegen... Ich finde diesen Schlagabtausch, diese Schlagabtausch-Idee eigentlich ganz gut. Ist ja auch von mir. <lacht> und äh, deswegen, ja, schlassen wir einfach mal drauf ein. Du darfst als nächstes mal gucken, was du noch so für Themen im Petto hast. 4. Januar, 13.57 Uhr, WhatsApp-Konversation von Bastian Richelzagen und Steffen Liebschner, Fortsetzung. Hallo, lieber Teddy, äh, liebster Steffen. Jetzt bin ich gerade in der Pause hier auf meiner Arbeit und habe deine Nachricht bekommen und äh, antworte dir natürlich auch darauf einfach mal, wenn ich nicht wieder die Hälfte vergessen habe, wie du mich kennst, und zwar zum Thema Netflix. Ja, also ähm, ich muss dir ein Geständnis machen, ich habe zurzeit kein Netflix mehr. Das liegt daran, dass es im Moment keine Serien für mich gab, die ich interessant fand und deswegen erstmal gekündigt habe. Deswegen äh, mein... Ich gehöre zum Hashtag-Team Netflix, aber ich habe eine Bedingung. Äh, sobald äh, wir der inoffizielle, von Netflix abgesegnet, inoffiziell abgesegnete Podcast werden sollten, werde ich brav mein Abo wiederholen. Aber auch nur, wenn Netflix endlich erkennt, dass sie uns inoffiziell zum Netflix-Podcast ernennen müssen. So viele Netflix-Serien, die wir durchhaben. Das ist mein Ziel für 2016. Wir werden der offizielle Netflix-Podcast. Und solange es das nicht gibt, mache ich Netflix. Hashtag Netflix. Was für Themen ich heute bereit habe, ähm, stell dich schon mal darauf ein. Es wird um. Ähm, um ein berühmtes franchise gehen, richtig? Die Tribute von Panems wurde ja lange erwartet. <lacht> Nein, natürlich geht es um Star Wars. Und bevor ich jetzt anfange, lange drüber zu reden, was äh, ich mit Star Wars verbinde, hau ich dir einfach mal die Frage rüber. Steffen, hast du den neuen Star Wars gesehen? Und Steffen, hast du die alten Star Wars gesehen? Und Steffen, was hältst du von Star Wars? Die Menge wartet, die Menge tobt. Wir sind neugierig. Dein Basti. Tja, Star Wars. Also bevor ich darauf eingehe, nochmal ein bisschen off-topic an der Stelle. Ähm, zum Ersten, lass mich eins sagen, mit voller Überzeugung. Scheiß, bitte! So. Und zum Anderen, Beweg deinen Arsch! <lacht> ähm, <lacht> Die Kollegen von den Wochennotizen fragen nach einem Termin. Also bitte kümmere er sich. So. Ähm, nun, denn... Zu Star Wars. Ja, Star Wars habe ich ähm, relativ spät entdeckt für mich. Zu dem Wie komme ich gleich auch noch. Äh, lass mich erstmal kurz zum aktuellen Film kommen, weil da ist ja gefragt, ob ich den schon gesehen habe. Ja, am 30. Dezember war es soweit und ich habe den Film endlich sehen können. Und äh, der Film hat mir ausgesprochen gut gefallen. Also das war eine schöne Mischung aus äh, neuen Elementen natürlich, weil es ist im Grunde die nächste Generation. Aber auch äh, vielen Elementen aus dem klassischen, äh, aus der klassischen Trilogie. Also vor allem halt aus dem äh, Teil 4 hat man sich vieler Komponenten bedient. Und äh, viele sagen, es ist ein, äh, ist ein, ein Reboot dessen oder eine eine ein ja ein remake vielmehr ja kein reboot sondern ein, Re ein remake äh, und ja kann man kann man der meinung sein wobei also auch vieles äh, deutlich in der handlung auch fortgeführt wird also klar werden einige kernelemente übernommen und äh, ja auf andere art und weise neu interpretiert genau so kann man es eigentlich zusammenfassen, denke ich. Ich hoffe, da habe ich mich jetzt nicht zu sehr verhaspelt. Ähm ja, wie gesagt, äh, insgesamt ein gelungener Film und äh, hat natürlich auch einen, einen ordentlichen Hammer dabei, was die Story angeht. Ähm hat sich, äh, ja, also hat sich ganz gut eingereiht in die äh, alte Trilogie, wenn man das so sehen möchte. Ähm, wie bin ich auf Star Wars gekommen? Also natürlich habe ich die Filme alle schon mal gesehen. Vorher, also nicht im Kino damals original, das geht ja auch gar nicht, wenn 78 der erste gekommen ist. Äh, aber ähm, die anderen Filme habe ich alle schon mal gesehen. Ähm, so richtig gepackt hat es mich dann aber tatsächlich im Disneyland und wieder einmal war Goofy schuld, weil da gab es noch lange bevor Disney offiziell Lukas Art gekauft hat oder Lucas, Lucas Art ja doch gekauft hat, ähm, gab es da schon ähm, Franchise-Artikel von Star Wars und rundherum, weil man hat ja auch äh, gewisse Attraktionen im, im Disneyland gehabt, die Star Wars zum Thema hatten, wie zum Beispiel die Star Tours, um nur das Bekannteste zu nennen. Ähm, genau. Und äh, in diesem Kosmos gibt es dann natürlich auch so einen kleinen äh, Star Wars Fanshop und da gab es Figuren von, von Disney-Helden, äh, die wiederum gekreuzt wurden mit diesem Star Wars Figuren, also da gab es zum Beispiel einen äh, Darth Vader Goofy und der hat es mir natürlich so angetan dass ich sagte, der muss jetzt mit also das ist so im Grunde so eine Actionfigur und äh, bildet halt Goofy als Darth Vader ab und meine Freundin sagte damals schon schlauerweise äh, nimm bitte alle mit alle Figuren aus, die, aus dieser Reihe damals war in ähm, Disneyland äh, in Paris aus gerade die erste Welle dieser Figuren erschienen. Ähm, nehmen Sie bitte alle mit. Das waren dann noch vier weitere, weil ich kenne nicht ganz genau, sonst ärgerst du dich nur. Gesagt, getan habe ich das dann auch gemacht und zu Hause nachgeforscht. Und siehe da, also in den USA gab es schon ein paar Figuren mehr. Und in jeder weiteren Wave tauchte halt äh, Goofy auf. Immer in einer anderen Rolle. Also dann als C3PO oder als Chewbacca. Und äh, ja... So war das dann. Warum meine Stimme so ein bisschen bebt? Ich antworte gerade aus dem Auto, weil im Geschäft war es mir leider nicht möglich. Auch weil ich den Hall, den der Kollege äh, Richelshagen da so produziert hat in seiner Pausenaufnahme, einfach vermeiden möchte. Deswegen habe ich mich jetzt hier ins kuschelige Auto zurückgezogen. Kuschelig vermeintlich, weil es doch relativ arschkalt geworden ist. Und damit gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. 5. Januar 20.33 Uhr 33, whatsapp konversation von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Hallo, lieber Steffen, das dazu. Ja, du hattest angesprochen, dass ich ja in meiner Aufnahme etwas halle. Ähm, und wären wir jetzt im Podcast gewesen, hätte ich dir wahrscheinlich den Pönack gemacht, denn ich finde... Der Hall, der muss hier mitgenommen werden. Wir stellen hier das Real Life da, ja? Da muss es auch mal heilen. Wenn wir dann uns in Räumen bewegen, den es heilt, dann ist das auch einfach so, ja? Also, und ich bin schon wieder in einem Raum, mit dem es heilt, deswegen muss ich jetzt auch ruhig bleiben. Ich versuche an mich zu halten, denn eigentlich könnte ich mich furchtbar aufregen. Denn zu deinem zweiten Punkt... Ja, ich habe, nachdem ich die neueste Wochennotizenfolge mir angehört habe, schon danach per Twitter angefragt und geschrieben. Deswegen bewege ich meinen Arsch jetzt dazu, dich zu fragen, wann hätte denn der feine Herr mal Zeit, per Skype zugeschaltet zu werden gegen Ende Januar. Denn dort hätte ich dann auch Zeit. Hm, Monsieur? Jetzt liegt der Ball bei dir. Schön, dass wir das hier über WhatsApp in unserer Spezialfolge klären müssen. Steffen, was habe ich dir bei Internas gesagt? Die kommen nur ans Tageslicht, wenn es um Sexuelles geht, ja? Und da wir ja alle wissen, dass du gerne nackt mit einer goofy mütze vor dem Laptop sitzt, übergehe ich das jetzt einfach mal. Nun, äh, kommen wir mal zum Thema zurück. Ähm, ja, und zwar ging es um Star Wars. Ich habe mir dafür was überlegt, ähm, und zwar, damit das Ganze nicht aufpassen ins Wasser fällt, dann kannst du jetzt auch gerne spekulieren, spekulieren, in welchem Raum ich mich im Moment befinde. Ähm, habe ich mir gedacht, äh, werde ich mir morgen jemanden auf der Arbeit suchen, äh, der über Star Wars reden möchte und der enttäuscht ist über Star Wars. Und da ist schon meine erste Frage an dich, äh, die mich speziell, die, die mich sehr interessiert. Also wir bleiben hier spoilerfrei. Du hattest schon diese große Wendung angesprochen, aber bei Star Wars äh, The Force Awakens die Macht erwacht. Ist es ist ja so, dass es sehr an sich an den, an den alten Teilen äh, orientiert und natürlich auch äh, von vier, fünf und sechs äh, so ein paar Schauspieler vorkommen. Und ähm, wenn wir es kurz zusammenfassen sollten, damit die Leute auch mal Ahnung haben, worum es geht, wer sich nicht noch nichts daraus angeguckt hat, natürlich spoilerfrei. Ähm, letztlich geht es darum, dass äh, Luke Skywalker. Verschwunden ist und gesucht wird. Das sagt schon die erste Zeile. Und dass dafür eine Karte äh, in Besitz genommen werden kann. Äh, muss, damit man ihn wieder wiederfinden kann. Hauptakirin äh, sind in dem Fall die, ich glaube sie heißt Ray. Boah, ich bin so schlecht, den Namen, das weißt du doch auch. Ich weiß, dass der Bösewicht auf der dunklen Seite Kylo Ren heißt, wenn man sich den gut merken kann. Und, ähm, oh, wie hieß der nochmal der Stormtrooper? Hm, ja, egal. Du wirst mich wie immer korrigieren, weil du wahrscheinlich vorher mal Googles wichtig kenne. Ähm, und, ähm, ja, und, äh, viel Kritik kommt jetzt, dass diese, äh, dass dieses Star Wars sich wieder zu sehr an den alten Star Wars, äh, orientiert. Und während ich mir im Kopf überlege, ja, bei 1, 2 und 3 sind doch extra ein bisschen anders angelegt worden. Auch wenn Star Wars doch immer derselbe Kram ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es ist immer Schüler gegen Meister. Oder siehst du das irgendwie anders? Also, in den ersten drei Teilen war es irgendwann, ähm, Anakin gegen Obi-Wan, äh, in 4, 5 und 6 war es Luke Skywalker gegen Darth Vader, Schreckstrich den Imperator, ja, und jetzt fängt hier wieder was Neues an, ähm, das vielleicht ab dem zweiten Teil in eine andere Richtung gehen könnte, wobei auch nicht. Aber das wäre jetzt wieder gespoilert. Und, äh, ich, mu ich möchte mal meinen Voreindruck sagen, bevor ich vielleicht den Kollegen auf der Arbeit erwische, der mir mal seine Meinung durchgibt. Ich war sehr begeistert von Star Wars. Sehr begeistert. Ich habe mir alle sechs Teile vorangeguckt. könnte zu eins, äh, eins bis drei sagen, dass sie irgendwann zu viele CGI-Effekte benutzt haben. Und das ist natürlich General Binks vielleicht ein bisschen nervt. Und 4, 5 und 6 sieht wirklich sehr oldschool aus. Und vor allem Yoda ist ein nerviger Drecksack. Hätte ich auch nicht gedacht. So am Anfang schrecklich und ähm, ja also ich habe ich war, ich war sehr begeistert ich mag vor allem wie jeder andere auch diesen BB-8 diesen äh, neuen R2D2-Ersatz diesen kleinen Roboter bei der überall rumfährt ist so süß ich bin jetzt einfach mal so der ist so süß gemacht und ähm, aber zu diesem Vorwurf mit dem mit dem äh, machen sie zu viel vom Alten da würde ich gerne mal von dir hören ist es zu viel vom Alten was sagst du und meine zweite Frage ist, Steffen, was hältst du eigentlich von einer Aktion mit Notflix? Äh, wenn ich nämlich hier kein Ja kriege und Veto von dir, äh, dann muss, man, muss ich anrufen. Ganz schlimm. Also, freue mich auf deine Rückmeldung. Jetzt habe ich auch die 5-Minuten-Grenze durchbrochen. Und hier nochmal ein paar Impressionen aus dem Raum, aus dem ich gerade bin. Hm? Ja, also Gespräche... <lacht> In realistischer Umgebung. Es ist jetzt schon relativ spät und ich bin halt deswegen etwas stiller jetzt. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ich bin in einem trockenen Raum, nicht in einer Nasszelle, wie der Herr Richtl Und ja, natürlich, alle haben das richtig erkannt. Er sitzt auf Toilette und planscht unter seinen Na Naja, gut, egal. Finn heißt der junge Mann, den du suchtest. Da brauche ich aber nicht nachgoogeln. Das weiß man als Fan des neuen Films einfach. Äh, <lacht> Womit ich meine Probleme habe, mir den Namen tatsächlich ein bisschen zu behalten, ist der große äh, Schattenmann, der da immer mal reinprojiziert wird. Also das große Mind Behind. Äh, ja, diesen Namen kann ich mir tatsächlich schlecht merken. Äh, vielleicht fällt ihr da jetzt. Dir ja eher mal ein. Ähm, zu deinen Fragen, die ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Also, erstmal war irgendwas mit Netflix. Ja, genau. Äh, Netflix, äh, deine Aktion. Ähm, mach, mach. <lacht> Probier das aus. Also, ich meine, mal gucken, ob Netflix in, eine, in irgendeiner Form drauf reagiert. Ich glaube, es fast nicht, aber. Ja, ich bin zu sehr Netflix-begeistert im Moment, als dass ich irgendwie da einen Boykott einlegen möchte. Äh, von daher, ja, mach du ruhig. Ähm, zu dem anderen Thema, das war mit diesem, ja, sind ist der neue Film auf zu alt gemacht. Ähm, ich, stelle, ich stelle jetzt mal eine ganz äh, steile These auf, die da heißt, waren das nicht exakt dieselben Leute, die damals erklärt haben, dass man die Filme 1, 2 und 3 äh, ruhig vergessen könnte, weil die ja viel zu neu sind, weil die nichts mehr von dem Charme der alten Filme hätten? Komisch, oder? Und vielleicht sind das jetzt dieselben Leute, die äh, behaupten, naja, der neue Film ist ja viel zu sehr auf alt gemacht. Also es gibt auch ein paar Pissbacken da draußen, den kann man es einfach nicht recht machen. Sorry für den Ausdruck. Aber ich hasse solche Leute. Und ähm, ja, keine Ahnung, was dein Kollege jetzt für ein Argument anführt, äh, weswegen er den Film nicht gut fand. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich werde aber darauf verweisen, dass ich eventuell nächste Woche dann auch nochmal eine Stimme dazu bekomme, wenn dieses, wenn diese äh, Aufnahmesession hier lang genug geht, <lacht> je nachdem. Weil nächsten Donnerstag werde ich mir den Film, nee, nächsten Mittwoch werde ich mir den Film auch nochmal angucken. Also morgen in der Woche. Je nachdem, wenn wir das lange genug strecken können, werde ich dann auch nochmal die eine oder andere Stimme einfangen können von Leuten, mit denen ich mir den Film nochmal angucke. Ja, deswegen, also ich finde den Film, wie gesagt, wie du auch, sehr gelungen. Und auch ich, da bin ich völlig bei dir, bin ein Riesen-Baby-18. Es gibt einen tollen BB-8, äh, ja, Droiden-Roboter-Modell. Kostet halt stolze 160 Öcken. Aber kann man irgendwie mit Smartphone steuern und sowas. Ist ein kleiner, feuchter Traum von mir. Noch feuchter ist er geworden, als ich BB-8 dann tatsächlich mal ähm, in... Action äh, gesehen habe, also das feucht ist, bitte nicht zu überbewerten, Herr Rüssel sagen, ne, nicht so feucht wie es gerade bei Ihnen zuging, und äh, ja, von daher BB8 absoluter Favorit von dem Film, aber auch die beiden, ich sage jetzt mal Hauptdarsteller, also Finn und Rey, äh, die beiden neuen Hauptfiguren, haben mich schwer begeistert und äh, ja, die hinterlassen halt einfach so ein Gefühl von ich will wissen, wie es weitergeht. Also von daher, alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ja, das gibt es im Moment von mir zu Star Wars zu sagen. Mal gucken, wie gesagt, was dein Kollege dann morgen meint. Da kann ich dann ja nochmal drauf eingehen. Also, bis dann. 5. Januar, WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Rechelzhagen und Steffen Liebschner. Nachtrag Steffen Liebschner. Ähm... Ich hoffe, man versteht mich. Also, kleiner Nachtrag noch ähm, zu dem Termin mit den Herren von der Wochennotiz. Also, äh, was ist Ende Januar? Ist ein größerer Zeitraum. Äh, prinzipiell habe ich da Zeit, mich irgendwann per Skype zuzuschalten. Aber steckt man einen ungefähren Zeitraum ab? Oder irgendwie sowas in der Art. Dann kann ich da auch äh, Näheres zu sagen. Prinzipiell äh, Du kennst ja meine Abendzeiten, wann ich immer kann. Also von 5. Januar WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Rechelzhagen. Zweiter Nachtrag, Steffen Liebschner. Doch, der Finger zu schwach. Also von daher, ähm, genau, von daher einfach die ähm, Zeit drauf festlegen. Dann werde ich da äh, einen genauen Tag sagen können wann ich kann, beziehungsweise wann ich nicht kann, das ist ja dann eher das Problem. Ja. Genau, also bis dann. 6. Januar WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Rechelzagen und Steffen Liebschner. 13.40 Uhr. Bastian Rechelzagen interviewt Sebastian Pilgram ja, hi Steffen. Die gesuchte Person, die du äh, versucht hast zu finden, und das sollte jeder Star-Wars-Fan eigentlich wissen, äh, ist Snoke. Ja, jetzt hast du es, ne? Jetzt gedacht. Habe ich ohne googeln und ohne Hilfe mit rausgekriegt, aber ich habe Hilfe neben mir für was anderes. Den Sebastian. Sebastian, sag doch mal Hallo. Hallo. So, der Sebastian ist jetzt hier äh, da und es gibt natürlich wieder Halber. Wir haben uns jetzt im Besprechungsraum hier kurz reingefuselt und wir haben das Thema Star Wars und ich glaube, du hast mir letztens schon eine Meinung so ein bisschen zu Star so Wars gesagt. Mhm. Äh, Gibt noch nochmal Grund? Weil ich weiß ja, aber die zehn Millionen Zuhörer, die uns ja täglich hören, die wissen es ja nicht. Ja, erstmal danke, dass ich mein Statement dafür abgeben durfte. <lacht> <lacht> <lacht> der, der, der, der Ja, genau. Ähm, ja, also was soll ich sagen, also ich bin, wird mich schon so als, als äh, star Wars gucker der ersten Stunde sehen. Mhm. Also die ersten Filme äh, aus den 80 er Jahren, die äh, kannte ich damals wie heute schon in und aus. Okay, aber wann gemacht. hast du den ersten gesehen, den, der rausgekommen ist, den vierten? Oh, ich glaube da war ich sechs. Sechs? Ja, Krass. Genau und ähm, ja, dementsprechend habe ich mich natürlich auch sehr auf den neuen Teil gefreut. Mhm. Ähm, konnte es quasi gar nicht erwarten und bin dann halt letzten Endes natürlich äh, äh, direkt reingegangen. Streng am Starttag, selber? Nicht streng am Starttag. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass da halt eben der große Anhang <lacht> auf, einen, auf einen wartet, aber deswegen... Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir eine Kinokarte besorgt und habe mir den Film angeschaut. Oh. Genau. Und... Ähm, mit also, Leben? Alleine oder mit Freundinnen oder mit... Mit Freunden. Mit Freunden. Genau. genau. Ist ja wichtig. Die können ja einen Film auch kaputt machen. Ja, das stimmt schon. <lacht> ja, genau. Ja, und wie hast du letztlich gefahren, also wie bist du aus dem Kino wieder raus, du bist reingegangen und was hast du gedacht, was, was denkst du, was sollte passieren, damit du jetzt richtigen Orgasmus innerhalb des Kinosaals kriegst und die Leute rausrennen müssen, weil alles feucht ist in deinem Sitz, was hätte passieren müssen? Also ich war zum einen sehr gespannt äh, auf, die, äh, auf die Darsteller, wie die sich quasi jetzt entwickelt haben über die Jahre und mhm. ähm, also ich bin ich habe ich hab so eine zweigeteilte Meinung was Davos muss ich sagen. Also von den von den verwendeten Effekten her, äh, finde ich, das war schon ein Fortschritt gewesen. Aber also auch so kleine, kleine feine Details wie, wie ähm, ähm, ja, so quasi Luftverwirbelungen oder wie auch, äh, wie auch immer, oder die Detailfighters äh, die Detailfight, das quasi in der Abendsonne so verschwommen in der Hitze äh, wahrzunehmen waren. Das fand ich schon relativ gut gemacht, allerdings bin ich ähm, also von der Story her doch ein bisschen der Meinung, dass da sich von, äh, von Vorlagen irgendwie schon bedient wurde. Okay, also das heißt, wenn bedient Das klingt jetzt noch positiv. Ähm, ja, also zum Beispiel, dass, dass der Handlungsstrang relativ eigentlich so dem, dem ersten Teil sehr ähnlich, ähnlich mhm. war. Ne? Also so nach dem Motto, ja, es wird dann erstmal aufgeklärt, wer sind jetzt so die Charaktere, was haben die für eine Rolle. Äh, am Ende gibt es eine Kampfstation, die natürlich <lacht> im Jahre 2015 wesentlich größer ist als die, als die alte. Ähm, mein Vieelfachesprofung. Mein muss man einfach sagen. Und ähm, innerhalb von einer Minute war klar, wie man so ein überdimensioniertes Ding zerstören kann. Und zwar an diesen typischen Einfällen, die es immer gibt. Genau, ja. genau, natürlich <lacht> gibt es eine Schwachstelle und natürlich muss man da mit einem Flieger rein und äh, natürlich geht es dann auch richtig kaputt. Und ähm, genau, als äh, jemand, der, der jetzt die anderen Filme nicht kennt, mhm. finde ich, äh, sind die dort platzierten. Insights oder die mhm. dort platzierten ähm, äh, ja, so, Insider-Witze, äh, glaube ich, nicht so ganz zu verstehen. Okay, ja. also man muss schon das Vorwissen haben, ansonsten die Teile nach vorne. Ja, haben. das auf jeden Fall. Okay. Das denke ich schon. Und ich denke mal, dass diese, ähm, dass diese, diese äh, Insights auch teilweise immer so auf eine auf eine gewachsene Fanbase quasi mhm. äh, ja, äh, sich berufen, würde ich das mal fast sagen. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen. Ähm, habe ich mich gefreut, nochmal Star Wars auf der Leinwand zu sehen. Es ist es einfach, einfach zu viel F Fanservice, was äh, JJ Abrams da gemacht hat? Es ist zu viel Fanservice. Das, das würde ich glaube ich so gar nicht sagen. Also, ähm, ich würde sagen, dass, dass, äh, dass es einfach eine, ähm, ja, eine, eigentlich im Großen und Ganzen eine, eine, eine tolle For Fortsetzung von den Filmen ist. Mhm. Ähm, natürlich müssen die Ansprüche, die äh, George Lucas da ähm, <lacht> gesetzt hat oder die Messlatte, die, die er gesetzt hat, natürlich äh, mindestens eingehalten werden. Ähm, so im Großen und Ganzen ist vor dem Hinblick, dass da ja noch zwei Teile kommen, würde ich jetzt nicht sagen, so ey, äh, das war jetzt irgendwie äh, blöd, weil letzten Endes geht es ja auch um die Story, die dann noch gezeigt hey, okay. werden soll. Und ähm, ja, also deswegen. Mein Kollege hat die Theorie aufgeworfen und hat gesagt. Die, die früher bei Teil 1 bis 3 gemeckert haben, dass das alles so anders ist und was, warum macht er denn nicht wie die, ne, man in den ersten, ich glaube 20 Minuten vom ersten Teil kommt ja nichts drin vor, wo man sozusagen anknüpfen kann von Teil 4 oder sowas. Während du ja hier, wenn du Gucker bist, ja sofort in den ersten Minuten mitgenommen wirst, ähm, sind das dieselben Leute, die sagen, Teil 1 bis 3 ist zu neu, aber jetzt auf einmal sagen, Teil 7 ist irgendwie hat man sich zu viel bedient? Was ist, wie kann man es überhaupt den, den Fans recht machen? Was wäre für dich der perfekte Star Wars Film? Tja, der perfekte Star Wars Film. der perfekte Teil jetzt gewesen. Wenn, wenn du es wenn machen, wenn du jetzt George Lucas Schlechtes J.J. Apple sein könntest, wie würde dein Star Wars aussehen? Das ist jetzt eine Frage, wo ich jetzt spontan echt, äh, <lacht> ja, dann, das ist, ja, klar, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage. Das würde ich, würde ich es machen? Der Steffen hat mich bei so einer Frage auch umgebracht. <lacht> ja, ja, wie würde ich es machen? Das kann ich so auf, äh, gar nicht beantworten. Ähm, mhm. ich denke mal so als, äh, äh, also ich, ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die sich erstmal so in dem Moment, äh, auf, äh, äh, auch überraschen lassen, sag ich jetzt mal, ne, also, ähm, Klar, das sind jetzt so sechs, sechs äh, Filme gewesen, mhm. äh, eine riesige riesige Story und ähm, das ist, finde ich, schwer ähm, zu sagen. Ja, wie würde man, wie würde man das anders machen? Ich glaube, jeder würde irgendwie seine eigenen, okay. äh, seine eigenen, äh, wie soll ich sagen, also Star Wars Wünsche da irgendwie mhm. sehen wollen. Ähm, deswegen, also ähm, was ich schade fand ist, dass halt eben der äh, dass eben Han Solo äh, äh, äh, äh, ja, ja. <lacht> der spoiler frei ja also mit Han <lacht> Solo passiert irgendwas wahrscheinlich. Er <lacht> <Das lacht> ist eh zu schräg. Set mal vorsagen mit bisschen also ich mach das schon, jetzt kann das sagen, ich mach da vorne Warnung rein. Okay. Ja genau. Jetzt sagst du einfach, dass ich nicht will. Ja, aber ja, ein Solo. Ja, aber ich Du mich vorher riefen. Ja, also jetzt kriege ich den Ärger weil Ich hab gedacht, er sagt es extra nicht, dann wüsst du. Sei ehrlich, ehrlich. Also ich es schön. Du kannst es ja mit einem Piepen übermalen. <lacht> damit auch keiner weiß, was du gesagt hast. und also, Wir diskutieren eine Stunde drüber. Genau, also es... <lacht> Also sag mal, sag mal so, es gibt da halt eben einsteigende äh, Okay, also was, was, was ich schon krass fand, ist halt halt eben, dass äh, Han Solo äh, in dem Film halt eben ums Leben kommt. Ist ähm, das ein Lieblingscharakter, von dir? Den fand ich schon ganz gut, ja. Mhm. Also das war ja auch so ein bisschen so der der, äh, der Draufgänger, sag ich mal, mhm. in der ganzen Saga und so. Und ähm ja, ähm, wie, wie das umgesetzt wurde, fand ich eigentlich auch ganz gut. Okay. Ähm, dass halt eben dieser, dieser Kyle Wren ähm, sich als, als Sohn herauskristallisiert mhm. hat. Ähm, nur halt eben, dass die Tatsache halt eben, dass, dass, dass er in diesem Teil stirbt, ist halt äh, ja, schon ein bisschen blöd. Also das finde ich schade, dass er halt jetzt die nächsten zwei Teile nicht mehr dabei, sagen <lacht> so. Aber ich denke mal auch, dass das äh, notwendig war, um mhm. dem. Ähm, um die Figur Kyle Ren quasi als solche zu manifestieren, mhm. wie sie quasi im Dreiviertel des Films quasi dargestellt wurde. Mhm. Also da wird ja der, ähm, auch auch der, der, der innere, die innere Zerrissenheit ja. dargestellt. Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Ja, jetzt kommt er also zu. Die, die innere Zerrissenheit dargestellt, ähm, beziehungsweise eines, eines Burschen, der sich noch, ganz, noch nicht so ganz sicher ist, auf welche Seite er stehen soll. Und dadurch, dass er halt eben seinen Vater so äh, beiseite schafft er jetzt mal, besiegelt er ja quasi ja. Sein, seine Seite und die, was dann halt letzten Endes auch dazu führt, dass das halt eben nochmal Stoff für die nächsten zwei Filme hoffentlich ich mal sein wird. Okay. Und war deine Lieblingsfigur aus äh, Star Wars, aus diesem Teil? Aus diesem Teil mhm. jetzt? Ähm, ich glaube, ich fand die, ähm, das Mädel ganz gut. Die, so, Rape. die Rape, genau. Mhm. Ja. Weil, weil die, weil die halt, weil ich fand sie halt, äh, also aus, aus Fall so meinem, äh, meinem, ähm, äh, in meinem Weltbild eine Newcomerin. Mhm. Äh, und ich fand sie hat eigentlich so die die äh, ja von, von allen Schauspielern so die Rolle am authentischsten gespielt, sage ich jetzt okay. mal. So, also Luke Skywalker hatte ja relativ wenig zu tun in diesem Film. <lacht> und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich vermute insgeheim, dass sie die, dass sie die Tochter von Luke Skywalker ist. Achso, das habe ich sogar schon angenommen. Ähm also das von ich stark von aus. Ja, und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sie jetzt halt weiter in den, in den Filmen, äh, welche Rolle sie da spielen wird. Okay, also. gut. Ähm, zum Schluss noch, hast du eine Alltime-Favorite-Figur, die du sagst? Äh, die ist durchgängig in jedem der Teil für mich, also es war eigentlich überall jeder Teil dabei, aber was würdest du sagen, ist die beste Figur, die du bis jetzt in allen Wars teilen gesehen hast für dich? was deine Lieblingsfigur? Hast du da einen? Nee, nee, eigentlich gar nicht. Okay. Nee, nee. Die Story ist das Wichtigste. Ja, schön. genau. Ja, doch. Okay. Also die Story okay. und halt eben, ähm, ja, quasi wie, äh, wie, wie ein, ein Mann auf so eine, so eine Welt quasi erdenken kann. Das ist schon das, das ist so gut. <lacht> äh, Dann zum Abschluss nur noch ganz kurz, Teile 1 bis 3, wie fandest du die? Also da gibt es auf jeden Fall, äh, also Teil 2 fand ich nicht so gut. Mhm. Ähm, Teil 3, also wir sprechen jetzt von den. Von dem ersten, genau, in der chronologischen Reihenfolge, also Ende Königsdingsbums. Genau. Teil 2 handelt ja quasi so ein bisschen über die Liebesbeziehung, mhm. ja, dass, dass die beiden sich finden. Zwei Lerns Genau, ja, ja, genau. <lacht> genau, und ähm, Teil 1 fand ich, weiß ich nicht, ein bisschen die Richtung, ja, fand ich schon fast ein bisschen albern, sage ich. Also, okay. das war, weiß ich nicht, äh, im Vergleich zu den anderen, fand ich, könnte man den Teil nicht so ganz ernst nehmen, kann ich sagen. Und Teil 3, ja gut, das war natürlich der ganz große Showdown, ne, die Verwandlung von äh, Anakin in, in Darth Vader und so weiter. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings. ich glaube, deine Liebe zu 4 bis 6 hat man jetzt schon ein bisschen raushören können, dass ja. das deine dann sozusagen mit sind. Ja, Sebastian, dann danke ich dir recht herzlich. Wir haben jetzt jemanden aus Experten dran gehabt, ja, so wie wir die Hälfte ja. der Figuren wieder vergessen haben. Danke dir und wir müssen jetzt wieder arbeiten. Jawohl. Steffen, du bist dran. Ja, ich bin dran. Äh, Erstmal recht herzlichen Dank an den Sebastian für seine Einschätzung. Äh, Basti hat mal wieder etwas übertrieben, weil schlecht fand er den Film ja jetzt nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil, also äh, klang doch sehr positiv gestimmt. Ähm, ja, was soll ich jetzt eigentlich erzählen? Äh, Snoke, ja, stimmt, war mir nicht eingefallen. Also Snoke heißt der gute Mann. Ähm, mal gucken, was es mit dem noch so auf sich hat, ob da noch irgendwas Bedeutsames dahinter steckt. Keine Ahnung, da kann ich jetzt nur spekulieren und deswegen lasse ich das lieber, ähm, weil ich mich letzten Endes auch nicht so gut im Star Wars Universum auskenne, weil der größte Fan bin ich nun mal nicht. Also ich mag die Filme sehr, äh, alle sechs bisherigen und den siebten jetzt natürlich auch, ähm, aber ich würde mich jetzt nie als, als, großer, als der große Star Wars Fan bezeichnen, dazu weiß ich einfach zu wenig dazu. Aber okay, ähm, wollen wir ein neues Thema aufmachen, so Weil, wie gesagt, meine, meine Einschätzer kämen dann erst nächste Woche. Deswegen würde ich sagen, einfach an der Stelle mal ein Cut zu dem Thema. Und sei es sind noch offene Fragen, die ich jetzt gerade übersehen habe, dann bitte einfach einwerfen äh, in deine Antwort. Ähm, was gibt es sonst so? Lillyhammer hatte ich ja schon mal erwähnt. Ist eine äh, tolle Serie bei Netflix, und zumindest was die erste Staffel angeht. Die habe ich jetzt äh, während der äh, Feiertage geguckt und äh, muss sagen, das hat was. Also dieser <lacht> dieser äh, Mafia-Typ, der da aus New York kommt, äh, Giovanni Hendrickson nennt es sich jetzt, äh, in Lillehammer, äh, das ist einfach ein Unikat und man merkt so richtig, der hat halt vor, in Lillehammer aufzusteigen und, und, und da so ein bisschen zum Sympathen zu werden. Das deutet sich so ein bisschen an, zumindest, also er baut da sein eigenes Geschäft auf, seine eigene Bar und auch neben der Bar hat er dann halt noch so verschiedene, ich sag jetzt mal, Organisationen laufen und ähm, ja, das ist äh, äußerst interessant gestaltet, also äh, wie gesagt, den Darsteller kannte ich bisher eigentlich nur als, als Musiker, äh, das ist der Chefgitarrist der E-Street Band, dessen Namen mir jetzt auch wieder entfallen ist gerade. Stephen Van Ah, ich kann mich doch noch dran erinnern, genau. Und, ähm, äh, deswegen, mir war eigentlich gar nicht so bewusst, dass der auch Schauspieler ist, bis halt zu dieser, bis zu dieser Serie. Es kann auch sein, dass ich den mal unbewusst irgendwo schon vorher gesehen habe. Aber da ich zum Beispiel die Sopranos nie gesehen habe, wo er auch mitspielen soll äh, oder mitgespielt hat, äh, ist das halt, äh, ist er mir als als Schauspieler jetzt nicht so präsent gewesen. Wie gesagt, einmal habe ich ihn live gesehen, äh, als ich bei einem Bruce Springsteen-Konzert war, äh, das gemeinsam mit der Eastwood Band äh, äh, abgezogen hat. Und äh, ja da daher kannte ich ihn eigentlich vorher ja äh, wunderschöne Serie kann ich nur jedem empfehlen mich mich so ein bisschen das äh, das nordische die nordische Krimi äh, Mentalität wie soll ich denn das jetzt beschreiben es gibt ja so diese diese nordischen Krimi Romane die auch verfilmt werden zum Teil und ähm, ja das so ein bisschen mit diesem Einschlag äh, Mafia und äh, äh, kriminelle Strukturen, die aus New York praktisch, die man halt so aus den New Yorker Mafia-Filmen kennt, äh, das alles so ein bisschen mit da reingemischt. Also, ja, eine interessante Mischung. Äh, hast du da jetzt eigentlich schon mal reingeguckt, Basti? Also, weil ich hatte ja die Serie schon mal erwähnt. It's your turn. 6. Januar WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Richelzagen und Steffen Liebschner. Nachtrag Steffen Liebschner. Um der Gefahr zu entgehen, äh, <lacht> von dir vorgehalten zu bekommen, ich würde nicht zuhören. Ich weiß, du hast dein Netflix-Account gekündigt, aber hast du davor schon mal da reingeschaut? So so soll die Frage richtig lauten. Vielen Dank. So Steffen, mein Experten für Star Wars, den lieben Sebastian, haben wir jetzt gehört, dessen Meinung ja differenzierter ist, jedenfalls seine Aussage. Ich finde, er ist immer noch ein Typ, der hat voll rumgebasht auf Star Wars. Und jetzt bin ich mal gespannt, was deine Experten nach dem Kinogang so gesagt haben. Dann äh, hauen die hoffentlich jetzt mal raus, ne? Los geht's. 13. Januar. WhatsApp-Konversation zwischen Bastian Richelzagen und Steffen Liebschner. 23.35 Uhr. Steffen Liebschner interviewt Christina Michael und Matthias. So, so, also Basti, ich habe jetzt hier auch meine Experten. Äh, wen haben wir denn da? Hier ist der Matthias. Hier ist die Christina. Hier ist der Michael. Und ich muss aufpassen, dass ich mit dem Finger nicht breche. Äh, wir, haben, wir haben jetzt gerade äh, Star Wars. So, ich sage das ja immer falsch. Sag du das nochmal. Du meinst Star Wars Episode 7? Ganz genau. Vollständig? gebe ich weiter. Gesehen. Nein, wie heißt denn der Film vollständig? Das ist gesehen. So. 100 Gummipunkte. Äh, wie war es denn jetzt so? Ja. Ich fand's gut. Ach, dieses Mal gab es keine After Credit sehen, aber ich fand's gut. Das sind ja Expertisen hier. Ja, ich fand's gut. Oh, die kennt sich ja schon von mir. So, äh. Ja. Darf ich spoilern? Nein. Okay, alle sterben. Alle, ausnahmslos. Ähm, wie, wie ist denn so der Eindruck zum alten Film oder zum, zum, zum, äh, zur alten, zur ursprünglichen Trilogie? Der Theater hat sich gut weiterentwickelt. <lacht> es ist sehr angelehnt an die alte Trilogie, sehr angelehnt an Episode 4. Da hat der Film auch gut gefallen. Aber so, also nicht so, dass es nervt, wie, wie andere das sehen im Netz. Das Feld ist halt schon sehr auffällig, aber jetzt nervig ist es nicht, nein. Mhm. Man freut sich, dass man es wieder sieht. Ich finde auch nicht nur Episode 4, also ich habe auch manche Sachen so von 5 und 6 wiedererkannt, auch gerade bei den Musikstücken. Ja, genau. <lacht> Super geil. er lässt die anderen reden und es stimmt dann mit ein. So, Michael, ja. was ist denn dein Lieblingscharakter aus, der neuen, äh, aus, aus dem neuen Film? Ähm, neben BB-8 ist es der Jar, Jar der hat sich so gut weiterentwickelt. BB-8 ist doch Jar Moment. Ich frage mich, die, um die Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Äh, die, die, die haben, die, ich glaube, die haben zu viel Sekt getrunken vorher. Wir waren <lacht> nämlich im Astor-Filmkino. Das zeichnet sich wie aus, äh, Herr Weber. Und jetzt habe ich deinen vollen Namen gesagt. Ähm. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Also ich bin der Matthias. Das ist der Herr, der die Grills, die Grills, sagt man die Grills, die Grille verkauft. <lacht> Egal, komm. <lacht> <lacht> äh, nur weil ich hier du flirt. Äh, wir haben ja bei dem Astor, das, äh, das ist gesponsert äh, wird von Tom Astor. Genau, das Das teure De das, De das De Deluxe-Kino in Frankfurt, wo es dann auch einen gratis Sekt oder äh, O-Saft davor gibt. Sekt oder Se Ach, nee, O-Saft. Ja, ja, okay. ja, du hast O-Alkohol getrunken, das musst du sagen. Und Im Moment steht halt in vier Minuten. Wir Minu <lacht> haben noch vier Minuten. Minuten. Ja. Äh, yes. Dann musst du jetzt mal noch was sagen. Ich sag jetzt noch mal was. Also BB-8 und? BB-8 und... Du schon wieder Chatterpings? Nee, ähm... Weil Chatchat kommt gar nicht vor. Also zumindest nicht... Äh, naja gut. Wir wollen ja nicht spoilern. <lacht> äh, naja, setz mal die 3D-Brille falsch rum auf. <lacht> Deinen Effekt haben wir da entdeckt, ja. Ja, 3D-Brille mal andersrum aufsetzen, mal wirklich ausprobieren. Ja. Mein haben wir, Tipp. Haben wir an welcher Stelle ausprobiert? Das kannst du jetzt mal noch dazu sagen. Erstmal mal, mal abspannen, aber das war eindeutig. In welchen Effekt, oder war man den Effekt gar nicht nee, nee den, den verraten wir, wir nicht. Ne? Den verraten wir jetzt aber nicht. Gibt einen echt einen. Es gibt einen Effekt, ja, tatsächlich. So. Und wenn man den an der richtigen Stelle im Film aufsetzt, passiert was? <lacht> ja, wir spekulieren ja, dass sich dann jemand in Jaja verwandeln könnte. Aber wer müsst so. <lacht> ähm, ihr selbst herausfinden? So. Freut euch auf den nächsten Teil? Waren Sie jetzt Vogueball oder Episode 8? Egal. Beide ja. Beide? Ja. Ja, <lacht> ja also, euch, euch hat der Film Spaß gemacht. Ja. Äh, Entnehme ich dem und äh, ja. ja. ja. Ja. Ja. <lacht> ja. Oh, die in investigativen Fragen, die kann der äh, Basti immer besser. Äh, Möge die Macht mit ihm sein. Ja. Und halt. jedenfalls komm auf die dunkel die haben Kekse. So, noch eine noch, was du in diesem Podcast ja noch gar nicht gebracht hast, ist eine sehr beliebte Theorie. <lacht> ja. Also, ich sage erstmal Tschüss zum, zum Michael. Der <lacht> muss nämlich los, der muss das das das seine Bahn kriegen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich muss ans Mikro. Tschl. Tschl. Tschl. Tschl. Tschl. Tschl. Tschl. Was ist nochmal deine Theorie zum, zum großen Fädenzieher? Also, du gibst mir jetzt die Erlaubnis, meine Theorie zu sagen, die du ja, sonst ja, so verhasst. Ich mal kurz die Ohren zu. Okay. Also, ich denke ja, dass der Bösewicht in Wirklichkeit Wolverine ist, nämlich Logan. Deswegen muss er in den Comics sterben, um dort zurückzukommen. Weil? weil alles zu Disney gehört. Gut, danke. Die Erklärung, diese die, die, die Background-Info hat noch gefehlt. So, noch von dir ein, ein, ein spezieller äh, Hinweis oder ein, okay. irgendwas, was dir am besten gefallen hat am Film? Ich fand einfach, das ging wieder so ein bisschen zurück an die Wurzeln. So, sehr schön. Du aber po halt im, im, aber Posi schön, im positiven, positiven Sinne. Sinn, ja, im ja. positiven Sinne, ja. Okay, gut. Also, mir hat gefallen. Das ist die Hauptsache. <lacht> Dann äh, danke ich euch recht herzlich für die äh, tolle Einschätzung. <lacht> Mir fehlen immer die Worte. Das ist. So, es sollte kein Podcast machen. so äh, Lebt dein Daumen noch? <lacht> ja, er äh, stirbt gerade ab. So. Ja, vielen Dank und äh, ich gebe zurück an Basti. Danke. 18. Januar. WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen, 23 Uhr 34. Ja, Dankeschön an die beiden, an den Matthias und die junge Frau Steffen, die du da mitgekarrt hast. Das ist ja sehr lieb, dass sie so zahlreiche Auskunft gegeben haben. Und äh, ich habe gedacht, lass uns doch mal... Ähm, von Star Wars mit seinen vielen Geschöpfen und äh, viel Grammatik und, und ja, da wird der ganze Weltraum rum, das große Ganze in Anspruch genommen. Kommen wir nochmal mal zu was Profanerem, zu was Kleinem. Ja, wir sprechen jetzt mal über das Dschungelcamp. Es kann natürlich jetzt sein, dass du, äh, dass erstens die Leute hier die Aufnahmen abbrechen, dass auch du sagst, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Diese Menschen gibt es ja auch immer. Zu denen habe ich früher äh, eigentlich auch nie gehört. Eigentlich habe ich immer noch mit Ekel mir das Ganze dann angeguckt und gedacht, hm, aber ich gebe es zu, ich bin, ähm, ich bin professioneller Dschungelcamp-Gucker und äh, sitze auch gerade hier in unserem Wohnzimmer und äh, Schauen wir den heutigen Tag Nummer 4 an. Das Dschungelcamp dieses Jahr ist ja ein bisschen anders. Auf der einen Seite sind es zwei getrennte Camps, die kommen aber jetzt wieder zusammen. Und ähm, ja, die Prüfungen sind glaube ich, ich das weiß gar nicht, ob die härter sind, einfach wieder gesagt, das soll das härteste Dschungelcamp aller Zeiten sein. Das ist natürlich wie immer nur Marketing-Sprech, wie immer das ist. Was mich immer so daran interessiert, und da kommt bei mir die Boulevard-Hure so ein bisschen raus, Spätestens jetzt haben wir explicit für die Folge. Ähm da, da kommt schon wirklich ein bisschen der, der vielleicht der versteckte Bildleser in mir so ein bisschen raus. Ich, ich bin ja totaler Hasser, der Bild hasse ich total. Ich habe mal ein Video zugemacht, wie ich die Bild zerreiße. Ähm, aber da ist es so, mich interessiert es, wenn, wenn es einfach Clash of the Bash gibt, ich so also, gerne. Also wenn es Streitigkeiten gibt, wenn man, äh, welche Promis das sind, ist mir letztlich egal. Aber ich fand schon immer bei Big Brother dieses Sozialexperiment, wenn viele Leute lange beieinander hocken, die einzelnen Charaktere, finde ich immer total interessant. Und dieses Jahr ist es dann äh, vor allem Thorsten Legat, der dabei ist, der hat schon beim Hell's Kitchen mitgemacht, das war eine Sendung mit Frank Rosin, wo die irgendwie zusammen alle kochen mussten und da war der schon so mit seinen Augen so richtig gaga, aber auch hier im Dschungelcamp beweist er auch wieder äh, schöne klaus kinski qualitäten äh, und vor allem auch so die Einstellung, die man so ein bisschen auf den Keks geht. Ähm, die habe ich so früher kennengelernt äh, im, äh, im Provinziellen, wo es dann äh, so Typen gab, die so krass ehrgeizzerfressen sind, dass sie sich darüber definieren. Und der ist so ein: ich muss auch mit in die Dschungelprüfung, ich muss das jetzt machen, ich, ich muss das jetzt. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Mich würde natürlich total interessieren, was du vom so Camp hältst. Ähm, wir, wir machen vor allem die Moderation immer sehr viel Spaß, die meistens immer sehr frech sind. Dieser finde ich sogar bis jetzt zwischendurch immer noch sehr zurückhaltend und man hat sich so schon daran gewöhnt. Ups, Entschuldigung. Ähm, war natürlich ein großer Verfechter von Dirk Bach. Äh, der Hartwig hat das eigentlich ganz gut übernommen, aber ich denke natürlich schon immer gern an Dirk Bach zurück. Er ist ja gestorben mittlerweile und. Äh, ja, was hältst du vom Dschungelcamp? Guckst du dir das an oder äh, habe ich hier etwa ein Ta Tabuthema angestriffen, wo du sagst, über den Scheiß rede ich jetzt nicht? Würde mich schon mal interessieren, lieber Steffen. Na? Dschungelcamp-Gucker? Ja oder nein? 19. Januar, WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen, 19.58 Uhr. Ja, hallo. Äh... <lacht> Ich bin jetzt im wohlverdienten Feierabend und äh, wollte dann doch noch mal kurz mein Senf loswerden. Ähm, erstens waren es drei Leute. Das wollte ich noch kurz ergänzen, mit denen ich mich unterhalten habe. Aber eventuell hast du den eigentlich mitbekommen. Das war der Michael. Ähm, der musste ja schließlich früher weg. Oder meintest du die beiden und der Matthias? Äh, oder, naja, egal. Äh, also, ja, auch ich bedanke mich nochmal bei den Dreien. Und, äh, genau. Ja, äh, was wolltest du jetzt wissen von mir? <lacht> um was ging es? War irgendwas Unbedeutendes, gell? Ach ja, Dschungelcamp. <lacht> ähm, ist wie ein schlechter, äh, nee, wie ein schlechter, nicht wie ein Unfall, wollte ich sagen. Man kann einfach nicht weggucken, oder wie war das? Ne? Äh, du wolltest wissen, ob ich das auch gucke. Ähm, nicht bewusst, also wenn, wenn ich natürlich mal reinschalte und äh, und es gerade irgendwie vor sich hin oder äh, halbwegs interessant ist, äh, dann gucke ich schon mal hin, aber äh, ich, ich schalte es jetzt nicht bewusst ein. Das war vielleicht bei der ersten Staffel noch anders, da hat mich das dann eher interessiert. Ähm, das ist aber meistens so mit Sachen, die neu sind, da gucke ich ganz gern mal rein, also das ist so dieses Big Brother Phänomen äh, da, da hat auch fast jeder die erste Staffel irgendwie geguckt und äh, danach wird es dann irgendwie immer weniger, also das ist äh, bei, bei solchen Formaten wie dem Dschungelcamp oder Big Brother relativ häufig, zumindest bei mir der Fall äh, Du guckst es exzessiv höre ich raus Hast du denn, ähm, wird jetzt ein kurzer Monolog von mir, aber ich bin so gespannt auf deine Antwort, hast du denn einen Favoriten in der neuen Staffel, die gerade läuft? Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles haargenau dabei ist. Ein paar Namen habe ich irgendwie mitbekommen. Also irgendwie ist Brigitte Nielsen noch mal drin. Ne? Die war ja schon mal. Hat sich wohl irgendwie noch mal äh, qualifiziert in einer Sommer- Variante der Show oder so. Du mögest mich aufklären. Du weißt da bestimmt besser Bescheid. Ähm, Jürgen, Jürgen von Big Prasser, Auch aus der ersten Staffel. Ne? Daher kenne ich den. Ähm, ist, ist der jetzt eigentlich drin, oder nicht? Gab es da so ein bisschen hin und her? Siehst du, ich habe es noch nicht einmal geguckt, diesmal. Oh, ähm, vielleicht gucke ich heute halt mal rein. Dann dieser Ach, wer ist denn da noch alles dabei? Ja, diese eine da von der Sendung XY... Nee, kein... Nicht von der Sendung XY, um Gottes Willen. Nein, nicht falsch verstehen. Also von irgendeiner Sendung meine ich damit. Ähm, ich bin gerade etwas durcheinander. War ein anstrengender Tag heute. Vielleicht merkt man das. <lacht> Ich bin jetzt gegen Feierabend sehr unkonzentriert, weil äh, ich mich den ganzen Tag über konzentrieren musste. Vielleicht ist das heute genau das Richtige. Vielleicht gucke ich da mal ran. Ja. Kommt aber erst zu spät erst, gell? 22.30 Uhr oder sowas? Oder nee, eher, oder? Auch da mögest du mich aufklären. <lacht> äh, du siehst, ich habe da einiges an äh, Aufklärungsbedarf. Bitte tun sie ihre Pflicht, oder ihren Service, oder wie auch immer man das nennen mag. Bitte löscht diesen Part raus. Das ist so schrecklich. <lacht> Aber das wirst du, diesen Gefallen wirst du mir nicht tun. Naja, gut. Jedenfalls, äh, ich erwarte sinnlist deine Antwort. Die ist doch vier Minuten gestammelt geworden. Naja, gut. Alles klar. Bis später. 8. Februar WhatsApp-Konversation zwischen Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen 13.03 Uhr Ja, äh, ist schon peinlich, dass äh, ich glaube, das letzte Mal, als du was geschickt hattest fast einen Monat her ist es hat sich einiges getan. Das Dschungelcamp ist leider schon vorüber. Das ist das Tolle dieser WhatsApp-Folge. Wir sind also sehr, sehr aktuell. Star Wars ist schon wieder zwei Monate her. Dschungelcamp schon fast wieder ein paar Wochen. Oh, wir müssen also schnell diese Folge rausbringen, damit wir nicht ganz im Äther der Bedeutungslosigkeit enden. Ähm, ich mach's ganz kurz. Der Favorit, der sich da rauskristallisiert hat nach den Tagen, war der Menderes Bakchi und, ähm, der hat sich auch bei mir, also muss ganz ehrlich sagen, sonst mache ich solche Annahmen nie, hat sich bei mir auch schnell rauskristallisiert. Das ist also dieser ähm, DSDS-Typ, der, äh, der bei jedem Casting... Äh vorgesungen hat und äh, mega schlecht war und jetzt vom Zero to Hero, würde Sarah Connor sagen, sich hochgearbeitet hat. Der ist jetzt schon gekündigt geworden. Ja, Jürgen Nilski hat mitgemacht, hat glaube ich, äh, ist nicht nur die Top 3 gekommen, aber hat auch lange ausgehalten. Dann ähm, Brigitte Nielsen ist aber auch relativ frühzeitig gegangen, hat einfach auch nichts gemacht, war im Endeffekt so schlimm wie ähm, damals Harry Weinfeld, wo man gedacht hat, ob er schon klinisch tot ist, so wenig wie er gemacht hat. Ähm, und damit auch schnell das Dschungelcamp, nachdem ich meine offensichtliche neugierig Frage gestellt habe, ist auch schon wieder erledigt. Und ähm, ich würde auch sagen, wir kommen auch lang, lang, langsam zum Ende dieses ganzen Spektakels. Und äh, würde darauf hinweisen, was ich noch empfehlen kann, ganz schnell. Und was wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen länger ausführen, weil jetzt jetzt, ist, jetzt läuft uns einfach die Zeit davon. Mein WhatsApp-Abo, das geht auch nur noch ein paar Stunden. Ist ja jetzt eigentlich kostenlos, ist ja eigentlich, geht ja halt gar nicht, aber egal. Ähm, ich empfehle zu gucken Making a Murderer auf Netflix. Ja, ich habe hab zwar angefangen mit Netflix, am Anfang, aber jetzt habe ich mir dann doch wieder zurückgeholt. Das ist ja auch egal. Sehr konsequent, ich weiß. Ähm, ich empfehle Making a Murderer, eine... Ähm, Doku-Serie über einen Menschen, der 18 Jahre lang im Gefängnis war, Stephen Avery, der dann rausgekommen ist und wieder eines Mordes angeklagt wird. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mir Gotham endlich mal angeguckt und sogar gebinscht. Große Empfehlung, äh, Gotham, die Serie über Batman bevor Batman wurde und eigentlich sich auch mehr auf Commissioner Gordon, also der später zu Commissioner Gordon wird, konzentriert. Da würde ich aber lieber in der nächsten Folge drüber sprechen. Stattdessen nach diesem Angeteaseren Möchte ich gerne nochmal kurz äh, mit einem, statt der Wunsch-News, die wir sonst immer haben, möchte ich kurz mit einem schmalzigen Gedicht, die wogen zwischen uns in der glätten. Ja, liebe Zuhörer, auch der Steffen und ich haben privat miteinander, es läuft nicht mehr so im Bett. Äh, ich meine, so alles andere zwischenmenschlich. Da gibt es auch Probleme, weil ich bin schon manchmal ein anstrengender Kerl und Steffen, dazu habe ich dir ein kleines Gedicht geschrieben, ähm, weil ich mich ja, weil wir, äh, in dieser WhatsApp-Konversation -Kon auch kurz mal ein bisschen trablaten, hatten, habe ich gedacht, lieber Steffen, ich äh, gebe mein Gedicht für dich als Wiedergutmachung und das meine ich jetzt ernst. Lieber Steffen, ich bin gut im Nachäffen und bekannt für jeden schlechten Scherz. Doch bedenke, lieber Steffen, ich habe ein riesengroßes Herz. Und damit, dass ich dieses peinliche Gedicht schon vorgetragen habe, sollte dir klar sein, ähm, ich bin zwar ein ganz kratziges Ding wie Catwoman in Gotham, aber ich bin hat auch ein riesengroßes Herz. Du weißt, worum es geht. Peace. Auf jeden Fall, ähm, das nochmal dazu. Das war jetzt so ein bisschen intern. Wer da nachfragen möchte, schreibt bitte, at, äh, schreibt bitte an ähm, gzsz. At die 13. Etage.de. Nein, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen und kommen direkt eigentlich nach diesem Ding zu unserem wichtigsten Partner, den wir eigentlich hiermit erfüllen, womit wir uns eigentlich den Fame mal abkassieren, nämlich zu den Podcasts. Meine Podcast-Empfehlung für... Diese Episode für diese whatsapp spezialepisode episode ist Minkorrekt, methodisch inkorrekt. Methodisch inkorrekt sind zwei junge Herrschaften, deren Namen ich natürlich jetzt auf Anhieb nicht weiß, die aber aus dem Wissenschaftsbereich kommen und gerne mal Experimente machen, sowie theoretisch über ähm, über Wissenschaft fachsimpeln. Und ähm, methodisch inkorrekt, abgekürzt Minkorrekt, kann ich dementsprechend auch nur sehr kurz empfehlen, war auch bald zu Gast bei den Rocket Beans und... Ähm, dementsprechend äh, freue ich mich, wenn ihr mal alle zum methodischen Inkorrekt geht, weil ähm, es ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, man versteht nicht alles immer so, aber es ist schon richtig gut gemacht. Und die zwei sind auch sehr sympathisch und sehr lustig und nicht so hochtrabend. Deswegen wünsche ich äh, unseren Hörern mit dieser Empfehlung alles Gute und überlasse das letzte Wort dem lieben Steffen, damit ich endlich den Schüssel hier zusammenschneiden kann. Das wird ein Spaß, liebe Freunde. Steffen, du bist dran. Jetzt fragt mich doch tatsächlich WhatsApp, ob das auf mein Mikrofon zugreifen darf. Muss irgendein Update gewesen sein. Okay, also, äh, ist das jetzt tatsächlich schon wieder über einen Monat her? Kam mir jetzt gar nicht so vor. Aber doch, es war ein, eine gewisse Zeit dazwischen. Und äh, ja, deswegen bin ich da voll Kommen bei dir, wenn wir sagen, jetzt mal so langsam äh, zum Schluss dieser Episode zu kommen. Äh, ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie lang die tatsächlich geworden ist. Ich verschätze mich da ganz gerne bei so vielen Teilstücken. Ähm, ich würde jetzt schätzen, wir sind diesmal unter einer Stunde, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, mal gucken. Ähm. Was hast du noch so alles angesprochen? Ja, den äh, Podcast, die Podcast-Empfehlung, dazu komme ich gleich, weil es nämlich bei mir diesmal eigentlich keine Podcast-Empfehlung ist. Hehe, <lacht> bisschen Spannung aufbauen nochmal zum Schluss. Ähm ja, was war noch? Making a Murderer hast du erwähnt. Äh, Netflix-Serie habe ich auch geguckt muss ich auch gestehen, hat mir sehr gut gefallen, die Umsetzung. Also ich bin ja sowieso, wenn eine, eine Dokumentation ganz gut gemacht ist, weiß die mich in den Band zu ziehen. Und das war, obwohl das hier auf eine Serie gestreckt wurde, auch der Fall. Also äh, Dokumentation im Serienformat, muss ich ehrlich zugeben, habe ich so noch gar nicht gesehen. Und äh, ja, ich, ich war, ich war äh, überrascht, wie viel... Ähm, wie viel Filmmaterial es davon tatsächlich gab. Also, mein Gut, am, ganz am Anfang, in der ersten Folge, geht man natürlich mehr auf den alten Fall ein, äh, wo er 18 Jahre äh, zu Unrecht gesessen hat. Und ähm, da gibt es natürlich nicht so viel Bildmaterial von. Aber nachher dann, als es um den zweiten Fall geht, war natürlich schon eine, eine Person öffentlichen Interesses, weil er ja damals eben diesen diesen Fall dann letztlich doch noch gewonnen hat und ähm, naja was soll man dazu sagen also äh, schaut es euch an es ist äh, super spannend gemacht besser kann ein geschriebener Krimi oder spannender kann ein geschriebener Krimi eigentlich auch nicht sein also ähm, ja es ist sensationell umgesetzt äh, auch so von den von den äh, Aufnahmen der Leute von damals und so weiter und so fort. Ähm, und es ist zudem halt noch sehr spannend, also weil es, es wird ja nicht nur erbelastet letzten Endes, werden es werden noch andere Personen aus seinem Umfeld oder zumindest eine Person, mehr will ich jetzt gar nicht verraten, noch äh, mit äh, in die Sache reingezogen. Und das wird ziemlich heftig. Also, äh, ja, es wird... Äh, Natürlich äh, sehr einseitig, oder man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird einseitig berichtet, weil es natürlich auch von seiner Sicht aus ge geschildert wird. Ähm, allerdings bin ich am Ende auch der Überzeugung gewesen, von dem, was da so dargestellt wurde, also von seiner Sicht aus. Ja. ja. Aber kann man ja auch das nächste Mal gerne nochmal drüber reden. Äh, so ein bisschen im Schlagabtausch. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht so viel spoilern an der Stelle, wenn ich das nicht schon getan habe. Aber ich, ich hoffe es einfach mal nicht. Dschungelcamp ähm, hat es noch erwähnt. Tatsächlich habe ich äh, das Finale dann zumindest stückweise noch gesehen. Also äh, das, das Ende ähm, von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Von daher, ähm, ich habe zwischendrin auch tatsächlich mal ein bisschen geguckt. Ähm, ja, der Sieger, wie heißt er nochmal? <lacht> ich und mein Namensgedächtnis, da ist es wieder. Äh, ja, also der junge Mann, der da äh, immer mal bei Deutschland für den Superstar auftritt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ihn bei Deutschland sucht den Superstar, da ich die Sendung auch nicht so verfolge, immer nur ausschnittsweise gesehen, wenn das mal irgendwie in einer anderen Sendung thematisiert wurde oder irgendwie sowas. Und äh, da war er mir immer sehr unsympathisch. Und äh, ich muss sagen, das hat sich jetzt mit den paar Malen, paar wenigen Malen, die ich ihn jetzt bei, äh, bei Ich bin ein Star, holt ich mich herausgesehen habe, deutlich gedreht, also es ist es ist ein, ein Sympathieträger, erstmal mal so ne? ähm, deswegen, also äh, da habe ich ihn wahrscheinlich von ganz wenigen, wie das ja oft der Fall ist äh, von ganz wenigen Ausschnitten vorher vorverurteilt ein Stück weit und äh, aber es ist ja auch nur das was man immer vorgesetzt bekommt, also ja, von daher ähm, doch ein Sympathieträger soweit und ich kann es ich ja sowieso nicht einschätzen, weil ich da zu wenig gesehen habe. Aber ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, können wir da ja auch gerne nochmal drauf eingehen, äh, ob er das dann jetzt verdient gewonnen hat. Aber du hast ja selber schon gesagt, also du hast ihm auch schon äh, so eingeschätzt, dass er das zu so puppen könnte. Kann man natürlich hinterher immer sagen, Herr Richelshagen. Ne? Aber ja, klar. Du hast da ja, ja äh, du hast das ja deutlich besser verfolgt und äh, ich gestehe dir da eine gewisse Expertise zu. So. Podcast-Empfehlung. <lacht> Podcast-Empfehlung ist bei mir diesmal keine Podcast-Empfehlung, weil es eigentlich kein Podcast in dem Sinne ist. Ähm, <lacht> Jetzt wirst du gleich äh, im Dreieck, weil ich endlich mal was von den Rocket Beans geguckt habe. Geguckt, wohlgemerkt, ja. Äh, warum ist es bei mir eine pocket, äh, pocket <lacht> eine podcast empfehlung weil ich das ganze zeit so berühre, das zu oh, sag mal horch mal meine stimme ist weg ähm, zeit souverän geschaut habe ähm, tatsächlich habe ich mir jetzt ein paar ein paar ist zu viel gesagt zwei <lacht> formate mal näher angeguckt von äh, rock beans und zwar äh, Ebenfalls Zeit zeitsouverän. Das eine, was ich jetzt nicht zum, zu meiner Podcast-Empfehlung an sich machen möchte, war aber trotzdem mal kurz erwähnen möchte, ist halt ähm, das Chat-Duell. Natürlich die äh, Episode mit Radio Nukular. Mhm. Äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Muss ich mal gucken, ob ich mir dann noch weitere Folgen angucke. Und äh, weil ich ja auch früher auch schon ganz gern äh, Familienduell ganz gern geguckt habe, doppelt ganz gern ähm, genau was ich jetzt aber eigentlich äh, empfehlen wollte ist das Format Panels, natürlich, wie können es anders sein bei einem Comic-Geek wie mir ähm, ist ein lustiges Format der zwei Herren Blitz der Blitz und Tim, glaube ich, ne? Tim heißt er Du mögst mich verbessern, da ist es wieder das Namensgedächtnis, es wird langsam peinlich. Gut, ähm, du fällst mir so ein bisschen als Anspielpartner hier, aber lass uns das nächste Mal wieder ganz normal machen, bitte. Ähm, ja, dieses Format hat natürlich insofern für mich äh, Relevanz, weil es um Comics geht. Ich gebe zu, ich habe bisher nur zwei der fünf Episoden geguckt, der bisher erschienen, aber die haben mich angefixt, also die haben mir gefallen und äh, man nimmt den beiden auch ab, äh, dass die da mit Leidenschaft rangehen, also es ist ein Format, was sich größtenteils um, ja sag mal so, die Ecke... Superhelden-Comics dreht, zumindest von den zwei Episoden, die ich jetzt gesehen habe, wobei man äh, dieses Deadly-Class, was sie auch in der zweiten glaube ich vorgestellt haben, jetzt auch nicht unbedingt in der Superhelden-Genre einmixen kann, aber, ähm, ja, also so, ich sag mal so, US-Comics, Superhelden-Comics, sowas in der Richtung. In dieser Ecke werden da halt Comics besprochen und, ähm, ja, macht mir Spaß, also man nimmt den beiden ab, dass die viel Spaß an, an dem Hobby haben und das bringt sie auch rüber also das ist ja, ist, ist eine Empfehlung von mir sich das einfach mal anzugucken wenn man mal einen Comic Podcast sehen möchte Sage ich das mal so ja. wie gesagt, bisher fünf Episoden erschienen, kommt das einmal im Monat ich würde sagen so anhand der Episoden kommt das hin oder zweimal im Monat, ich weiß gar nicht genau wann die jetzt gestartet haben ja, genau, also das ist meine Empfehlung. Meine eigentliche Podcast-Empfehlung, die ich für diese Episode äh, geplant hatte, kommt dann in der nächsten Episode. Das wird dann wieder eine Audio-Podcast-Empfehlung. Ähm, ja, kann man schon mal ein bisschen anteasern auch von mir. Dann hast du ja dieses wunderschöne äh, <lacht> Gedicht. Ja, das Lachen bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich fühle mich da immer etwas... Äh, überrumpelt, wenn ich äh, von jemandem ein Gedicht vorgetragen bekomme, das dann auch noch äh, mir gewidmet ist, mehr oder weniger, ähm, oder mehr in diesem Fall, dann, äh, ja, äh, fehlen mir die Worte. <lacht> wie irgendwie während dieses ganzen Podcasts schon. Ähm, doch, hat mir sehr gut gefallen und äh, wie gesagt, äh, wir haben das ja auch schon Off-Topic hier, also nicht für die Hörer, ich sag jetzt mal, ausdiskutiert und alles beigelegt, denke ich, hoffe ich, von meiner Seite aus zumindest. Und äh, ja, können deswegen wunderbar weiter in die Zukunft gucken mit diesem Podcast hier. 2016, das zweite Jahr bricht an und äh, ja, ich glaube, das reicht dann auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt noch mal alle Themen aufgegriffen, die du angetriggert hast. Wenn nicht, greifen wir die einfach auch in der nächsten Episode auf. Ich habe das Gefühl, es wird eine sehr lange nächste Episode. Oder auch nicht. Da kann man ja auch schnell drüber gehen. Wie auch immer. Also, ich wünsche den Zuhörern eine stressfreie Zeit bis zur nächsten Episode und äh, ja, ich würde auch sagen, die nächste machen wir dann wieder relativ normal, war mal ein interessantes Experiment hier, aber wie gesagt, ich merke so ein bisschen, das hat ja der Priestnam auch schon mal erwähnt, als er mal äh, von sich aus äh, oder relativ alleine Comic-Besprechungen aufgenommen hat für die Comic-Cookies, dass so ein bisschen der Anspielpartner fehlt und das merke ich jetzt halt in dem Fall hier auch. Zudem merke ich, dass mein äh, rechter Daumen so langsam abfault, weil ich immer wieder diesen Knopf hier drücken und halten muss. Das ist das komische bei WhatsApp, da muss man das halten. Ähm, mal, Nehmen wir mal bitte über das Frima oder irgendwas auf, <lacht> wo man das nicht halten muss. Ähm, kleine Randnotiz. Und ähm, sollten wir sowas nochmal machen, aber wie gesagt, ich bin dann doch eher ein Fan davon, dass wir uns äh, zumindest virtuell gegenüber sitzen, uns sehen und mit, ein bisschen besser miteinander agieren können. Wie gesagt, das Experiment hat mal äh, stattgefunden. Ob es geglückt ist, mögen die Hörer entscheiden. Ich bin da eher immer etwas selbstkritisch, aber naja, gut. Ähm, ich verabschiede mich auf diesem Wege. Sag Tschüss zu den Hörern und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Hast du dich eigentlich schon verabschiedet, Basti? Oder hast du einfach nur an das Wort, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Äh, hast du das Wort einfach nur an mich abgegeben? Sollte dem so sein, sende doch bitte noch deine kurzen Abschiedsgrüße hinterher. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut! Hier endet die Tonaufnahmen der nun nach aufgezeichneten. Tonträgeraufnahme. Hier ist wieder Kommissar Neitzab Barindu. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass jegliche hier gestellten Aussagen nicht in unserem Sinne liegen. Und dementsprechend fordere ich Sie darauf auch, auch nicht auf die Seite www.die13etage.de zu gehen oder die Facebook-Seite der die13etage.de zu benutzen, ebenfalls auch nicht auf Twitter. Wir möchten solcherlei Verhalten, wie hier dargestellt, nicht tolerieren und bitten Sie davon, auch keinen in Kenntnis zu setzen. Sollten Ihnen die entsprechend hier aufgeführten Individuen über den Weg laufen, so können Sie sich gerne beim Matoga Polizeirevier bei Oberhauptkommissar Neitzab Barindo, sprich bei mir melden. Wir danken für Ihre Mitarbeit.